Herzlich Willkommen zu Audiatur .at. Mein Name ist Gottfried Forstuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forstuber und Partner in Baden bei Wien. Noch was zum Thema Maske in Schulen oder auch anderswo, wie bekommt man eine Befreiung, wenn man medizinische Gründe dafür hat. Die müssen aufgrund eines Befundes durch einen Arzt festgestellt werden. Das heißt, der Arzt muss mit ihnen sprechen, sie anschauen, Untersuchungen vornehmen, soweit notwendig, und dann den Befund schreiben. Blankomäßig, so wie es andere gemacht haben, das gehört der Vergangenheit an und wäre auch unredlich. Das gleiche steht auch in der Corona-Schulverordnung, beziehungsweise in der Verordnung des Ministers. Wenn also die Bildungsdirektion behauptet, man braucht einen Attest zum Lungenfacharzt, dann ist das einzig und allein, eine Fehlvorstellung von der Wirklichkeit. All die anderen Dinge, die der Lehrer mit ihren Kindern aufführen, mit ihren Schulkindern aufführen, das ist eine Beleidigung. Wie kann es sein, dass man einen Neunjährigen vor die Türe setzt und der muss in der Kälte den Test schreiben? Wie kann es sein, dass Kinder aufgrund einer Maskenbefreiung zwangsweise in die letzte Reihe neben einem Fenster verbannt werden, wo die bei offenem Fenster mit der haben im Winter sitzen müssen? Wer hat so viel Angst, dass die Ratio so ausgeschaltet wird? Das geht mir nicht in meinen Kopf hinein. Nur weil ein Mensch ein- und ausatmet, dann ist er noch keine Gefahr für jemanden anderen. Wenn man das annehmen wollte, degradiert man jeden zum Objekt einer Gefahr, aber betrachtet ihn nicht mehr als Mensch.